Willkommen zu Let's Play Mario Party 10, exklusiv für Nintendo Wii U. Ist ab dem 20. März erhältlich, wir dürfen schon heute mit 30 Minuten loslegen. Wie sieht es eigentlich auf dem Kanal aus? Läuft bei uns? Ja, wir sind wieder super vorbereitet, ne? <lacht> nee, komm, Toad darf kein böser Charakter sein, Nein. das machen wir nicht, ne. Komm, mach mal jemand anderes, Wario, genau. Was? Nee, ich doch nicht! Ja. Warte, stell dich bei den Steinen hin, genau. Da wurde dich halt nicht treffen können, man muss logisch denken. Ja! Mal, du mich dann treffen? So, so wie, was, was du halt eben nicht kannst, ja, ne? So. Ich verstehe es sowieso nicht. Jeder hat das Prinzip kritisiert, was macht ein D-Cube? So, nochmal. Ja. Sie macht es nochmal. Wir haben es anscheinend nicht mitbekommen. Die Bitsen? Von wem darf ich mir was klauen? Ach, ich weiß schon, von wem ich mir was klauen Als ja, ob du das timen kannst, dann schaffst du es doch. <lacht> <lacht> ich fass es nicht, ey. Gib mir alles? Uh, ja, nee, das ist doch hoffentlich ja? das. Hey, ich dachte, das Item! Sieht <lacht> es? <lacht> ist das cool? Oh, das ist lieb von dir, mein Sonnenschein. <lacht> Passiert, ne? Danke, Kong, ja, mögen auch, Sie auch, bitte ne? schweigen! Jetzt, da! ja! Und gönnen Sie! Den Star! Den Triumph! Was? Ja, und Was für weißt du, verkackt! Ich hab nur wegen diese Schleichstellen <lacht> oder was? Sollen wir das Gamepad, please? Das ist hinter dir. Und kotzt dabei nicht! Habt ihr das gehört? Was war das denn, <lacht> das denn? War Daumen ein... hoch für das ich Geräusch! Ich bin nicht hochgekommen! Amiibo, Amiibo, Amiibo, Ami und Die bringen auch viel zu wenig, ne? Ich hab ja voll viel gewonnen. Nein, Ziel. Ich hab und voll viel gewonnen im ersten Brett und wurde letzter. Aber ich hab mich ja drauf angestellt, aber die bin ich drin. Nein. Doch nicht. Yes, ich hasse dich. Ich schreiß ja. dir die Eier aus. Bitte. <lacht> Bist du gestört? <lacht> ja. Man kann nicht so blöd sein und sich dreimal von den Typen treffen lassen. Das geht nicht. So wow, dumm ist Schall. keiner. Das will ich tatsächlich <lacht> nein. Okay. Das sieht aus, das Fell sieht aus wie so ein Anzug. Schau mal an, wo die Hand rausschaut. Ja, das ist halt schlimm. Sieht irgendwie voll scheiße aus. Ja, recht scheiße. ja das ist halt schlimm. Sieht irgendwie voll scheiße aus. Ja, ist Oh nein, wir, wir sind wieder die Dullies und er ist der ja. King. Oder er wir sind sie. sie? Ja, ja. Klar ist sie der King, sie ist ja tot. Ette, du Knecht, hab ich recht tot. Ette. Klar hast du recht tot. Deswegen abonniert, wir Madel. Siehst du? Und aber groß labern! Ich bin hässlich und habe nur einen Zahn. Finde ich das witzig, oder? Die Luftschiffe für euch werden ausgetauscht, wenn ihr euch vorwärts bewegt. Wird jede Runde getauscht? Ja, anscheinend. Nein, es gibt ja keine Runden, aber wie, wie, wie passiert das? Wer entscheidet das? Das Spiel nach Die Lust Schiffe und Hauna. Luftschiffe für euch werden ausgetauscht, wenn ihr euch vorwärts bewegt. Und Scheiße, hallo, nicht hör nicht. auf! Damit rumzumachen. Genau. Oh, deine direkte Konkurrentin. Ist, das. ist klar, ne? Ach, ihr könnt mich alle mal. Ich <lacht> kündige. Dummes Drecksspiel. Das ist so ein Betrug. <lacht> ihr könnt mich alle mal, ey. Das so doll. Das ist so ein Schiss. Umgebracht, ey. Von mir nur einen Punkt dieses scheiß drecks -Spiel bewertung Ach, ich muss eure Melonen kaputt hauen. Oh. Oh, die haben die Qual der Wahl! Ist der dumm? Hm. Naja, vielleicht denkt er sich... Vier Felder zurück? Naja gut, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen. An seiner Stelle hätte ich auf jeden Fall normal gewürfelt. <lacht> oh Gott, nein. Ja, er will erstmal die 1, damit er das dann... Oh Gott, bitte, mach einen Fehler. Ja, dann nimmt bestimmt den Würfel und dann... Wahrscheinlich, ja. Ich... Äh, ich dich. Chill. Ja, schau mal, das ist genau dieselbe Scheiße. <lacht> Ja, ich verstehe dich auch ich nicht. Ich mach da nicht Wieso mit? probiert das denn nicht? Ey, das gibt. Du hast so ein scheiß Glück mit deinen Partnern. Ich habe einfach äh, die Besten genommen, ganz ja. einfach. Ja. Mir hast du solche Deppen da überlassen. Ja, du hättest sie ja auch ändern können. Ja, toll. Du hast mich nicht gelassen. Ja, na klar. Willst du mit diesen anderen dreien zusammenarbeiten? Ja. los. Los. Den super ah! gebe ich nicht auf. Du musst auf den dritten. <lacht> Dein Amiibo. <lacht> ich muss dafür selbst den Scheiß. Unfassbar. Das hoffe ich. Los geht's. Ähm. ähm. Ja. Okay. okay. ich habe jetzt echt gedacht, der Scheiß ist abgestürzt. <lacht> hab ich auch gedacht. Ja, ich hab doch noch gar nicht gedrückt. Was, Was, Helle? Helle? Was denn? Ich hab wieder nicht gedrückt. Was zur Hölle? Ich habe kein einziges Mal gedrückt. Ich weiß nicht wer, aber irgendjemand übernimmt für mich die Steuerung bei allen Auswahlmöglichkeiten. Ja, Übrigens, ich habe wieder nicht gewürfelt. Das hat wieder jemand anderes zu mich gemacht. Ach Ja stimmt, es gibt ja zwei... Nein, ich will nicht! Das ist Betrug! Ich kann nichts steuern! Das macht irgendein Computer! Ja, ja, ist klar. Wehe, ich darf nicht zum Schreck weg. Da das reicht nicht, nicht, ne? beende diesen Scheiß. Ich möchte den Strom sparen. Ich hab nichts zu verlieren. Oh! Da kommen doch Sterne raus. Da ist ja mein vierter Stern. Möchten Sie dazu einen Kommentar abgeben? Nö. Komm eins, bitte. Eins so wie bei mir. So wie bei mir. Ja! Das ist geil. Das war aber bei mir auch, deswegen... Möchtest du jetzt was dazu sagen? Nein. Okay. Geil, richtig geil. Ich bin Team Toad. Von mir nur eine Punktbewertung. Toad, ist, nein, nein, der Toad ist der Sieger der Herz. Toad ist der Sieger Hashtag Team Toad. Ja. Überall posten, Twitter, überall. Ja, Mario. <lacht> nein, Toad. Das müsste man jetzt noch mit Videobearbeitung schreiben. So, ja, so, so ein Tod-Gesicht reinmachen. Ich glaube, das mache ich vielleicht. <lacht> Tot hat gewonnen. Ja, ist klar. Super Tot. Applaus. Der hat auch den vierten Platz. Richtig gut. Wir lieben dich. Tot, ich will ein Kind von dir. Ja, mach mal. Ja, gerade. Jetzt oh. lass halt mich mal. Sie kann nicht einmal EINEN einzigen Block platzieren! Ja man muss doch loslassen, oder nicht? Nee, der ballert den weg. What the fuck? Was? Okay. Was ist das? Ja nee, ist klar. Das ist ein bisschen übertrieben so, ich weiß ja nicht. Kommen noch zwei, oder wie? Ja, wahrscheinlich holt ihr die zurück, oder so. Das kann doch nicht sein. Was? was? Ich, ich fühle mich irgendwie so getrollt, so ein bisschen. Du bist dein Herz, weil das dein Ding Herz auch haben. so ein Eisklotz das ist. ist. <lacht> das ist heute aber besonders ja. lustig, was? Was habt denn ihr bitte schön geraucht <lacht> in der Entwicklung? Boah, ist das heftig, ey. Boah, schau mal an, ey. Es kommt noch 6 dazu. Was geht hier ab für eine Scheiße, Mann? Ey, mich... Aber was passiert eigentlich... Wenn alle Felder ja, voll Ja, genau. Was passiert denn eigentlich? Kommt, kommt eine Meldung, es können keine weiteren Sterne mehr platziert werden? Oder was kommt dann? Das ist so geil, ey. Ich muss jetzt gleich auf die Toilette und die Zeit ist besser investiert als alles, was dieses Spiel bietet. <lacht> Wir machen so, einmal Zocks ich und, einmal und dann du. Ja. Okay. Und wer schneller ist, ist geil. Ja, ich bin immer geil. Ich bin immer geil, Juni 2015. Man muss ja jetzt mal wirklich sagen, das Paper haben wir auch geschrieben. Da ist eigentlich kaum was editiert. Wir sind ja, einfach beide geistig komplett zurückgeblieben. Das ist halt Sau. wirklich, also normalerweise ist er ja viel mehr editiert, aber man kann es so hochladen.